Ja, wie hat schon Winston Churchill gesagt, Demokratie ist eine schlechte Regierungsform, aber ich kenne keine bessere. In den vergangenen Jahrzehnten sind viele Menschen enttäuscht worden von den derzeitigen Verhältnissen in der Demokratie, weil sie das Gefühl hatten, dass diejenigen, die in der Macht sind, ohne sie entscheiden. Und ich glaube daher, dass wir für mehr Mitbestimmung sorgen müssen, und dass es notwendig ist, ein neues Vertrauen zwischen dem Volk und den Volksvertretern zu erzeugen. Das ist wahrscheinlich eine der Grundlagen und eine der wichtigsten Punkte in den nächsten Jahren, wie wir als Politiker mit den Menschen umgehen. Weil da geht es um unsere soziale Gesellschaft. Wir brauchen keine Angst haben, dass die Menschen nicht die richtige Entscheidung treffen. Und wir müssen einen Schritt nach dem anderen setzen. So bin ich davon überzeugt, dass die repräsentative Demokratie ergänzt werden muss durch Schritte der direkten Demokratie. Setzen wir einen Schritt. Vielleicht machen wir es zur Probe auf ein Jahr oder zwei Jahren. Dann schauen wir uns an, wie es gewirkt hat. Dann sagen wir, wenn es passt, verlängern wir. Wenn es nicht passt, ändern wir es ab oder wir stornieren es auch wieder. Da bin ich ganz offen. Aber ich glaube, dass wir ein neues Vertrauen geben müssen und keine Angst zu haben brauchen. Politiker mit Angst haben meiner Meinung nach keinen Platz in der Politik.